Das chemische Element Silizium befindet sich in der 14. Gruppe des Periodensystems, zusammen mit Kohlenstoff, Germanium, Zinn, Blei und dem radioaktiven Element un Ununquadium. Diese Elemente besitzen vier Valenzelektronen, weswegen sie ähnliche chemische Eigenschaften besitzen. Silizium ist der zurzeit meist verwendete Grundstoff für Halbleiterbauteile. Die Erdkruste besteht zu etwa 25 Gewichtsprozent aus Silizium, meist in Form silikatischer Mineralien oder von Siliziumdioxid. Ebenfalls zur Erstellung von Halbleiterbauteilen geeignet, ist Kohlenstoff in der Modifikation als Diamant. Künstliche Diamanten können zurzeit nur in Form kleiner Kristalle und mit hohem Aufwand hergestellt werden, weswegen dieser Grundstoff keine praktische Anwendung findet. Im Periodensystem direkt unterhalb von Silizium befindet sich das Element Germanium, das nach Silizium der zweithäufigste Grundstoff von Halbleitern ist. Die Ordnungszahl von Silizium ist 14, was bedeutet, dass neutrale Siliziumatome 14 positiv geladene Protonen im Atomkern und 14 negativ geladene Elektronen in der Atomhülle besitzen. Die Neutronenzahl im Atomkern schwankt zwischen 14 und 16 bei natürlich vorkommendem Silizium. In dem hier gezeigten Schalenmodell eines Siliziumatomes befindet sich der Atomkern als rote Kugel im Zentrum. Der Kern ist im Verhältnis zur Elektronenhülle zu groß gezeichnet. In der Realität beträgt dieser nur ein Zehntausendstel des Durchmessers der Elektronenhülle und wäre somit in dieser Skizze nicht mehr auszumachen. Die Elektronen verteilen sich auf die einzelnen Schalen wie folgt. Zwei Elektronen befinden sich in der 1s-Schale. Ebenfalls zwei Elektronen befinden sich in der 2s-Schale. Die 2p-Schale ist mit sechs Elektronen besetzt. In der 3s-Schale sind zwei Elektronen. Und in der 3P-Schale sind lediglich zwei von sechs möglichen Elektronen. Historische Atommodelle haben verschiedene Flugbahnen der Elektronen um den Atomkern vorausgesetzt, um die beobachtbaren Phänomene der Elektronenhülle erklären zu können. Keine dieser diskreten Flugbahnen konnte jedoch alle Eigenschaften in sich vereinen. Heutzutage wird das Orbitalmodell verwendet, um die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Elektronenhülle zu beschreiben. Schrumpfen wir den Atomkern noch ein wenig und fügen der Zeichnung Koordinatenachsen hinzu. Die X-Achse verläuft in rot von links nach rechts, die Y-Achse in grün von unten nach oben, und die Z-Achse zeigt in blau aus eurem Bildschirm heraus. Beim Orbitalmodell werden für die Elektronen keine definierten Bahnen angegeben, sondern es wird lediglich eine Wahrscheinlichkeit errechnet, mit der sich ein Elektron zu einem gegebenen Zeitpunkt an einem bestimmten Ort aufhalten könnte. Errechnet man diese Wahrscheinlichkeiten für alle drei Raumachsen, ergeben sich dreidimensionale Gebilde als mögliche Aufenthaltsorte einzelner Elektronen. Die quantenmechanischen Hintergründe sollen hier nicht weiter ausgeführt werden, betrachten wir uns nur die sich daraus ergebenden Orbitale. Das mit zwei Elektronen besetzte 1s-Orbital besitzt die Form einer Kugelschale mit dem Atomkern im Zentrum. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen im Atomkern liegt bei 0%. Ein absoluter Radius kann für diese Kugelschale nicht angegeben werden, da eine, wenn auch verschwindend geringe, Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich das Elektron in sehr großem Abstand zum Kern befindet. Die errechneten Formen basieren meist auf der Annahme, dass sich das Elektron mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit innerhalb dieses Raumes aufhält. Ebenfalls in Form einer Kugelschale, aber etwas größer, ist das mit zwei Elektronen besetzte 2s-Orbital. Die Größenverhältnisse der Orbitale zueinander sind in dieser Animation nicht maßstäblich. Das 2p-Orbital ist aus sechs rotationssymmetrischen Tropfen aufgebaut. Zwei dieser Tropfen liegen jeweils auf einer gemeinsamen Symmetrieachse. Ein Paar ist auf der x-Achse angeordnet, die beiden anderen auf der y- bzw. z-Achse. Wiederum etwas größer ist das 3s-Orbital in Form einer Kugelschale. Nur mit zwei von sechs möglichen Elektronen ist das 3p-Orbital besetzt. Dabei verteilen sich diese beiden Elektronen auf das px- und py-Orbital. Unbesetzt bleibt das p Z-Orbital Vollständig oder halb besetzte Orbitale sind energetisch günstig und somit sehr stabile Elektronenkonfigurationen. Durch die gemeinsame Verwendung von Elektronen beim Ausbilden kovalenter Bindungen mit anderen Atomen kann das äußere P-Orbital vollständig besetzt werden. Ausgehend von der hier zu sehenden räumlichen Anordnung der unbesetzten P-Orbitale sollten diese Bindungspartner in Winkeln von jeweils 90 Grad zueinander angeordnet sein. Beobachtet werden jedoch Bindungswinkel von etwa 109,5 Grad. Ursache hierfür ist die Ausbildung von Hybridorbitalen. Das äußere S-Orbital und die drei Komponenten des P-Orbitals, von denen eine Komponente unbesetzt ist, bilden dabei vier identisch aufgebaute Komponenten des Mischorbitals. Diese sind wie die ursprünglichen Komponenten der P-Orbitale rotationssymmetrisch um eine Achse, die beiden Tropfen sind jedoch unterschiedlich groß. Alle vier Komponenten sind halb besetzt und können jeweils ein weiteres Elektron aufnehmen. Die acht Tropfen ordnen sich mit dem maximal möglichen räumlichen Abstand zueinander an. Der sich daraus ergebende Winkel zwischen den Symmetrieachsen ergibt die beobachteten 109,5 Grad. Den Vorgang der Ausbildung von Mischorbitalen bezeichnet man als Hybridisierung, in diesem speziellen Fall als SP3-Hybridisierung, weil hier ein S und drei P-Orbitale beteiligt sind. Zur Veranschaulichung kovalenter chemischer Bindungen wird häufig das Stäbchenmodell verwendet. Dabei werden die Atome durch Kugeln dargestellt und die bindenden Elektronenpaare durch kleine Stäbe. Die Winkel der Stäbe zueinander entsprechen dabei den beobachtbaren Bindungswinkel der Atome. Wie gezeigt sind die Mischorbitale des Siliziums in einem Winkel von jeweils 109,5 Grad zueinander angeordnet. Diesen Winkel bezeichnet man auch als Tetraederwinkel, da sich dieser ergibt, wenn man das Atom in dem Zentrum eines Tetraeders, also eines Körpers mit vier Ecken platziert und die Bindungen in Richtung dieser Spitzen zeigen lässt. An jedem dieser Stäbe kann nun ein weiteres Atom andocken. Die Nachbaratome befinden sich dann in einem Winkel von 109,5 Grad zueinander. Die gebundenen Atome können sich um die Achse ihrer Bindung nach wie vor frei drehen, wodurch sich für die Anordnung weiterer Atome verschiedene geometrische Ausrichtungen ergeben. Die Atome in einem Siliziumkristall sind in der sogenannten Diamantstruktur zueinander angeordnet. Die Atome in kristallinem Kohlenstoff Diamant ist nichts anderes, besitzen genau wie Silizium jeweils vier kovalent gebundene Nachbaratome in einem Winkel von 109,5 Grad zueinander. Das Gitter wird auch als kubisch flächenzentriert bezeichnet, da ein Kubus oder Würfel derart in dem Gitter angeordnet werden kann, dass sich an jeder Ecke ein Atom befindet und dabei gleichzeitig im Zentrum jeder Würfelfläche ebenfalls ein Silizium- oder Kohlenstoffatom ist. Die vier rot hervorgehobenen Atome befinden sich an den Ecken des Würfels, sind aber nicht direkt mit den Atomen im Innern des Würfels verbunden. Die vier grün markierten Atome sind hingegen mit den inneren Atomen direkt verbunden. Die sechs magentafarbenen Atome befinden sich im Zentrum der Würfelflächen. Eine wichtige Kenngröße von Kristallgittern ist der Bindungsabstand der Atome. Der hier rot markierte Abstand zwischen direkt gebundenen Atomen beträgt 0,543 Nanometer in Silizium und 0,154 Nanometer in Diamantkristallen. Die grün gezeichnete Kantenlänge des Würfels ergibt sich aus den rot gezeichneten Atomabständen und den Bindungswinkeln. Die Siliziumatome des Kristallgitters können nicht direkt betrachtet werden und auch die leistungsstärksten Mikroskope sind nicht in der Lage, die Struktur direkt abzubilden. Mit Hilfe von Rasterkraftmikroskopen kann die Oberfläche eines derartigen Kristalls lediglich abgetastet werden. Die dadurch generierten Bilder sind nicht mit dem hier verwendeten Stäbchenmodell vergleichbar. Näher an der gemessenen Realität ist das sogenannte Kalottenmodell, bei dem die Atome in Kugelgestalt dargestellt werden. Die Bindungen entsprechen dabei überlappenden Bereichen der einzelnen Kugeln. Bauen wir in der folgenden Sequenz einen virtuellen Siliziumkristall. Zunächst docken wir dazu mehrere Siliziumatome in einer Linie aneinander an. Mehrere dieser Ketten bilden eine Gitterfläche. Der fertige Kristall wird aus einem Stapel mehrerer Kristallflächen erzeugt. Jetzt ist auch zu sehen, dass sämtliche Atome an den Ecken des Würfels der Elementarzelle fest mit dem Gitter verbunden sind. Entfernen wir die Stäbchen und vergrößern die Atome passend zum Kalottenmodell. Die Kristalloberfläche gestattet nun nur noch bei wenigen Betrachtungswinkeln einen Blick in das Innere. Soweit die Ausführungen zum Siliziumkristall für heute. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.